Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die IG Metall hat ihre Forderung nach einer Vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich in der Stahlindustrie verteidigt. In der BILD am Sonntag warb Gewerkschaftschef Hofmann dafür auch für andere Branchen. Insgesamt werde dann sogar mehr gearbeitet, weil laut Umfragen viele Frauen aus der Teilzeit zurückkehren würden. Der Arbeitgeberverband BDA sprach hingegen von einer wirtschaftlichen Milchmädchenrechnung. In Israel hat es am Abend erneut Massenproteste gegen die geplante Justizreform gegeben. Die Demonstrierenden werfen der ultrarechten Regierung von Premierminister Netanyahu vor, die unabhängige Justiz des Landes schwächen zu wollen. Allein in Tel Aviv gingen nach Medienberichten mehr als 160.000 Menschen auf die Straße. Heute beginnt eine neue Sitzungsperiode des Parlaments. Daher wird mit einem Vorstoß der Regierung gerechnet, die Reform umzusetzen. Am letzten Tag seiner dreitägigen Ungarnreise feiert Papst Franziskus die heilige Messe in Budapest. Zur Stunde predigt er vor zahlreichen Gläubigen, die sich seit dem Morgen auf dem Koschutplatz vor dem Parlament versammelt haben. Im Anschluss ist der Besuch einer katholischen Universität geplant, bevor er am Abend zurück nach Rom reist. Im Kampf um den Klassenerhalt hat Schalke 04 einen wichtigen Sieg eingefahren. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga gewannen die Schalker gegen Werder Bremen mit 2 zu 1. Bremen hatte lange geführt. Erst in der Schlussphase fiel der Ausgleich und in der Nachspielzeit dann das entscheidende Tor für Schalke. Und hier noch die Wetteraussichten. In der Südhälfte ein meistens freundlicher Mix aus Sonne und Wolken, in der Nordhälfte viele Stunden Sonnenschein und nur wenige Wolken Höchsttemperaturen 10 bis 20 Grad.